Das Champ Match, der entscheidende Kampf gegen den Champ, mögen gleich. Bist du bereit, den herauszufordern? auszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann zieh bitte seine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu Story-Final von Pokémon Shield. Wir werden heute gegen Delion antreten und ihn in den, Hin den Hintern versohlen. Ich war äh, für eine Stunde oder so in der ab hab ein wenig gefarmt und habe auch äh, gelevelt, denn ich weiß, dass der Pokémon hat die. So um die Level 60 sind, deshalb dachte ich mir, ich level meine Pokémon erstmal, damit ich auch eine Chance habe, weil der soll anscheinend sehr, sehr stark sein. Ähm, und ja, alles in Level 60 und Intel in Level 66, aber bevor ich jetzt anfange, habe ich noch ein paar Bonbons zu verteilen, das wollte ich noch in der Folge machen, damit ich euch das zeigen kann. Ähm, ich habe nämlich hier, kann er kurz hier mal sortieren, so, ein paar OP-Bonbons bekommen. Ähm, weiß nicht, was das heißt. Äh, ja... Ich habe auf jeden Fall ein paar Items gefunden. Ja, komm, das ist egal. Ich guck mal, dass ich irgendjemanden noch ähm, ein wenig hochlevel, der es bräuchte. Wer bräuchte es denn zum Beispiel? Ganz dringend. Äh, ich würde sagen, eigentlich alle so. Intelle natürlich auch. Ähm, lass erstmal sehen, wie weit alle stehen. Dann geben wir das einfach mal 2-Log. Wie stehen denn alle? Kursi könnte ich noch machen. Oder wisst ihr was? Ich habe noch sogar noch Sonderbonbons. Dann gebe ich noch ein paar Sonderbonbons ab. Hier, Routine kriegt mal ein Sonderbonbon. Der kriegt das Level ab. Ähm, dann gebe ich euch mal ein L. Hier, Kursi kriegt noch ein L. Ja, ihr seht ja, wie krass das abgeht. Die sind so OP. Ihr kriegt noch ein S. Nice. Ähm, ja, Silenbriem würde ich gerne noch leveln, tatsächlich. Okay. Äh, dann noch Zwollock. Nice. Und Kremi. So, nice. Dann kriegt Zilembrim noch, ups, Sie den Brim noch ein äh, M. Oder glaubt es reicht auch schon. Oh, reicht nicht. Dann machen wir nochmal M. Zack. Okay, alle Level 61. Kursi Level 62 und Tel Level 66. Ich würde sagen, den Talion können wir nochmal machen. Richtig voll pushen. Na, okay, lass mal. Ähm Aber ich weiß nicht, was das hier äh, bedeuten soll. Sollen wir das mal versuchen? Ich weiß nicht, ob das.. Ich gebe das mal in Telion. Okay. Weiß nicht, was das bringt. Egal. Äh, ich würde sagen, wir speichern hier nochmal. Obwohl, na? Komm, wir speichern nicht ab. Los, Michael! Delion, du bist unser Champ! Maike, Maike! Mach sie fertig, Champ! Los, Delion! Mach schon, du schaffst das, Michael! Okay, es gibt hier äh, gesplitene Meinungen, aber das soll uns nicht abhalten dieses play ja, nicht zu beenden aber die story zu beenden von pokémon schild es geht los hype. ach bei der way falls ihr den äh, sound doppelt hören solltet das liegt daran dass ich ihn lauter gemacht habe damit ich unbedingt den äh, champ äh, soundtrack hören kann <lacht> ja ich bin hyped meine kämpfe sind ja immer ausverkauft aber so ein begeistertes pum hatte ich noch nie das liegt sicher daran, dass alle wissen, dass du vor drei Ta was du vor drei Tagen geleistet hast, Maike. Das Ende nah gefangen und die Zukunft der Galaregion region gesichert. Das an der Seite der legendären Pokémon Sashian und Samasender gekämpft. Das macht dich zu einer waschechten Heldin und einer wahrhaft würdigen Gegnerin. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist meine Le das ist eine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, Haushoch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könns als Champ. Dann mal los, Maike! Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galaregion eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft das für immer fänden wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time! Woo! Es geht los! Boah, ich hoffe, ich schaff das, ne? Ich habe viele Horror-Stories gegen ihn gehört, ey. Der soll richtig krass sein. Das macht mir Angst. Hat der die gleichen Animationen wie Hop? Champ <lacht> Dylan fordert dich heraus! Yo! Oh, wie cool. Nein, als ob der mit Durengard anfängt. Scheiße, als ob der einen Durengard hat. Ja, moin. Das zu so begeistert, ist ein Teil meiner Rolle als Champ. Okay. Was mache ich gegen Durengard? Äh, Präzisionsschuss? Das Ding muss so schnell wie möglich weg. Das Ding ist OP. Okay. Bitte. Ah! Ja, ist schon gut. Oh, Taktikwechsel. Oh, kacke, jetzt bin ich am Arsch. Shit! Ach. Oh no, not uh, spookable. Das macht sehr viel Damage, WTH. Kann okay, ich heilen, DeLon, okay. Bitte jetzt uh, killen, ja? Bitte? Bitte? Ja, okay, okay. und ist schon mal aus dem Weg geräumt. Das ist ja also schon, schon mal super. Wenn mit gerade, ne, kann man verstehen, das ist nicht so geil. Katapultra Ach das wie Was Als ob der Nein Als ob der Katapultra hat Das ist das OP ähm, Gala-Pokémon. Da kriege ich äh, Da kriege ich jetzt aber richtig Schiss Okay, schnell heilen Weil das kann äh, Bestimmt irgendwas Was mich jetzt komplett umwerfen wird, oder? Ja, ja wusste ich es doch Ey, ich wusste es Donnerblitz Scheiße, was mache ich jetzt? Mit sehr effektiven Attacken werde ich mir den Sieg holen. Scheiße, was mache ich jetzt? Und ihr seht schon, ich habe sehr, sehr viele Items aufgekauft, sehr viele High-Items. Scheiße. Und ich dachte, ich wäre OP. Oder was heißt OP? Ich dachte, ich wäre äh, gut genug gelevelt, wenn ich jetzt nochmal bis Level 60 trainiere. Stellt euch vor, ich habe nicht trainiert, Digga. Shit, was mache ich? Ich hoffe, es jemand anderen reintun. Ich weiß ja nicht, was er kann. Spukball kann er, Donnerblitz kann er. Oder kann er spukball oder was das andere? Also, Donnerblitz kann er auf jeden Fall. Da kann ich doch Routini rein tun? Weil elektro sind für Routini egal, so. Das, ist, das müsste passen. Ja, da macht Donnerblitz, siehst du? Wir sehen auch noch mal gar nichts. Dann passt ja. Dann setzen wir dich unter, erstmal mal unter Schlaf hier, mein Freund. Als ob der Flammenwurf kann. Ja, okay, nevermind. Ja, Gesang. Okay, Gesang trifft. Gesang trifft. Wisst ihr, was sie machen? Wir wechseln wieder zurück zu Intellion Und dann setze ich meinen äh, Aqua Haubitze ein. In der Hoffnung, dass der instant stirbt. Ist mir egal, ob ich da noch nichts mehr machen kann. Das, ich habe ich hab genug Beleber. Ich habe auch ein paar Top-Beleber. Die will ich auch einsetzen. Ich habe nämlich, ich glaube, 10 Stück oder so. Also, let's go. Oh, er schläft. Yes. Verreck, Alter. Verreck. Bevor du mir noch irgendein Ärger machst. Also, so richtigen Ärger. Nein, er lebt noch. Scheiße, ich muss ihn daran aussetzen. Er wahrscheinlich auch, oder? Ach so, er setzt Kopfgenesung ein. Mhm. Mm Wow. Ja, komm. Schläft er eigentlich? Hat er die Augen offen? Schläft er noch? Ja, Kamera, komm. so ran. Kampfkampf. Oh, ja, nein, nicht. Nee, hat die Augen offen. Scheiße, ich, ja, ich bin tot. Ja, moin. Oh, aber Houtini hat einen echt guten Job hinterlegt, ne? Das versuchen wir nochmal. Das hat gut geklappt. Houtini gesang dann Top-Beleber. Und dann die ganze Zeit mit Präzisionsschuss drauf. Also werden wir überleben. Sonst muss ich mir eine andere Taktik überleben. Überlegen. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Die Level-Ups haben sich gelohnt. Wenn wir einen Flammenwurf überleben als Pflanzen-Pokémon, dann heißt das schon was. So nicht überlebt man nicht einfach. Macht sich Sorgen, dass der Kampf irgendwas ist. Was? Okay. Über. Ich habe elf Top-Beleber. Ja, komm, setzen wir mal einen rein. Ich setze hier alles ein, um zu gewinnen. Oh, Katapultra, Das Ding ist so fucking OP. Ah, God it, God it, God Okay, warte, setzen wir erstmal Synthese ein. Und dann greifen wir das mal mit Hatutini an. Ich glaube, hat es auch unter Kontrolle, oder? So, die haben wir ungefähr die Hälfte wieder. Sind wir im grünen Bereich gerade noch so, ne? Ja, ja. Dann wacht er noch nicht auf. Okay, super. Blättersturm. Nein! Er wacht auf sollten sollte aber überleben. Ja, yep, ist überlebenbar. Blättersturm. Nicht sehr effektiv. Oh, verdammt, das wusste ich nicht. Ähm, heilen wir kurz Houtini. Ich glaube, Houtini macht super tollen Job. Deshalb lasst wir Houtini hier kämpfen. Wir werden für die Folge so lange brauchen, wie wir es halt brauchen. Wir werden heute hundertprozentig in dieser Folge die dann besiegen. Ich komme, was wolle. Was feuerodem <lacht> aber auch zum Glück kein G drin in dem Namen. <lacht> ähm, ja, Gesang noch mal. Ja, Flammenwurf, komm auf dein fucking Flammenwurf. Sorry, wollte ich sagen. Gesang und es trifft nicht. Habt es gemerkt, weil es so lange gedauert hat zum Laden. Sonst trifft es nicht. Ich hatte ja schon längst die Animation für Gesang geladen. Ja, aber ich will nicht aufgeben. Ich glaube, Putini macht das gut. Ich gehe noch einmal auf Houtini heilen. Ansonsten werde ich rüber wechseln zu äh, Intellion. Zwei Flammenwürfel muss ich aushalten. Sonst habe ich es nicht. Oh, ich weiß nicht. Komm, Gesang. Muss treffen, muss treffen, muss treffen. Verdammt, ich sterbe. Ja, ich sterbe. Hm. Ich lebe noch. Mit einem KP. Oh, was? Ach so. Weil ich so viel äh, gekocht habe und mich um das Pokémon gekümmert habe, ist sie extra nur wegen mir noch am Leben geblieben. Süß. So, und jetzt gibt's auf Maul, du, Switch to Intellion Und dann, bam, piu, piu, piu, piu, piu bis es stirbt. Und wie es wacht jetzt sofort auf. Dann raste ich aus. Okay. Zum Glück. Es muss mindestens jetzt zwei Runden schlafen, sonst habe ich keine Chance. Und so muss ich Giga merken und selbst da habe ich dann Angst, äh, dass es nicht klappt. Präzisionsschuss, die ganze Zeit Spam. Alter, ich habe Angst vor dem Vieh. Am Ende äh, fliegt mein ganzes Team wegen dem Vieh. Nein, es ist aufgewacht. Donnerbild, scheiße. Aber ich überlebe das, oder? Ja, ich muss das überleben. Mhm. Präzisionsschuss. Komm bitte ein Volltreffer. Ausnahmsweise, bitte. Was ist denn das für ein Rotz? Kann da was anderes als Donnerblitz einsetzen? Bitte. Junge, was, was mache ich denn jetzt? Ich bin gefangen! Zu wem soll ich switchen? Zu wem? Hm? Hm? Zu wem soll ich Sw Swallow? Dann können wir uns gegenseitig nicht angreifen. Das wäre vielleicht was. Außer er kommt am Ende an mit so: Ja, ich kann doch eingreifen. Hihihihi. Ja, wie viele AP hat den Donnerblitz? Ich guck das jetzt nach. Wie viele AP hat Donnerblitz? Jawohl. Nee. Ach, der hat einen Volltreffer gerade erzielt. Habe ich gar nicht mehr bemerkt. Super. Ich will meine ganzen Tränke nicht verschwenden. Einmal ich noch. In der Hoffnung, dass er was anderes einsetzt. Achso, ich heile nicht mal voll. Oh, Spuckball. Super. Komm, machen wir nochmal. Oh, das Ding ist fast tot. Ein Hit nur. Ein Hit. Einmal ruck zu Das war's. Aber ich komme nicht dran. Na, ja, komm. Das lohnt sich nicht. Das bringt nichts. Lass uns äh, wechseln. Der Typ ist äh, Geist Drache, müsste es sein. Gegen Drache ist effektiv, deshalb tue ich Cremi rein. Das müsste gut sein, ne? Ja, doch, ich glaube, das ist gut so. Boah, ich hätte Cremi ganz am Anfang rein tun sollen, oder? Da hätte ich äh, Bitterkuss machen können, dann Verzierung und dann Zauberschein. Dann wäre das Ding schon weg vom Fenster, oder? Boah, ich bin so dumm. Oh Mann. Aua. jetzt verreck. Verreck. Yes! Okay, viel weitere Pullman hat er noch? Das war sehr effektiv. Was andere hätte ich, was anderes hätte ich natürlich auch nicht erwartet. Oh Gott, was hat er noch? Noch mal suchen noch mal Katapultra? Oder was? Max sagt's. Also ich glaube jetzt wollen die mich auf die Schippe nehmen. Maxax ist echt krass. Erwartet, es ist doch Drache. Warum bleibe ich nicht bei Pokus dann? auch ich bin dumm. Egal, ich schieße das einfach ab und versuche zu äh, killen. Hey Max, was machst du eigentlich hier mit deiner Axt? Okay, sorry, da war nicht lustig. Aber Maxax, ey. Das Vieh ist echt nicht mit zu Spaßen du. Aber Vielleicht hat es noch einen zweiten Typ, den ich gerade nicht weiß. Und ist effektiv. Nein. Also vielleicht schon, aber war nicht effektiv. Oh oh, nicht Rudernfall. Nein. Nein. Je länger der Wudanfall einsetzt, desto stärker wird er, glaube ich. Oder? So war das doch, oder? Weiß ich nicht mehr. Egal. Ich versuche mit Krimi. Es müsste sehr effektiv sein, weil ich bin mit Sicherheit, der ist Drache. Wudanfall, das müsste ich über... Ja! Keine Wirkung! Joo! Was jetzt, Bitches? Sorry. Äh, Ja! Rihornio, Ui, das passiert, wenn man Rizeros, ich weiß nicht, von Rihorn mit dem so einem bestimmten Item entwickelt, dann kommt nämlich das Vier raus. Damn, ich habe ich zuletzt in Poképark gesehen, Alter. Was geht, was denn, ist doch wahr. Ich gebe meinen Teller und Beleber, scheiß auf Rutini gerade. Das macht, der macht eh nicht viel Schaden, weil der ist nicht so effektiv gegen Bikini. Glaube ich. Ja, okay. Wie auch immer. Scheiße. Egal. Ich sollte mit den Tellern eigentlich gut aufgehoben sein. Bevor ich eingreife, werde ich aber ganz kurz heilen. Gucken, wie viel Schaden der macht. Äh, wie viel Schaden, wie viel Heilung? 60. Mach mal, mach ich mal. Wenn ich jetzt halt ein nur einsetzen. Das müsste auch mehr als die Hälfte... Ja, ja. Steinkante. Oh, ist das das mit den... Nee, ist es nicht. Okay, er macht sehr viel Schaden. Ich hätte angreifen sollen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich als erstes angreife. Scheiße. Scheiße. Was habe ich getan? Ich mach mal Seelenbriem rein. Ich glaube, das ist nicht dumm. Hoffe ich. <lacht> ähm. Lass es mich. Wie viele noch? Ich glaube, drei, ne? Das sind dann zwei weitere. Eins davon Sklurak. Okay. Ähm. Oh, ich will. Oh. Ja, komm. Setzen wir nochmal Top-Beleber ein für den Intellion. Und dann noch Beleber für Routini. Das sollte Seelenbriem überleben, wenn ich mich nicht verschätze. Weil eigentlich ist Seelenbriem stark. Ja, hat sogar verfehlt. Nice. Gut gemacht, Seelenbriem. So, Routini noch. Bin lieber und dann kämpfen wir. Ich will nicht nämlich dass alle äh, Level-ups bekommen. Das ist wichtig. Oh, oh, oh, oh, oh. Als ob das so viel Schaden macht. Ey, komm, verarschen kann ich mich selbst. Baby. Was ist denn der Fische, ey? Nee, ich mache nicht genug Schaden. Ich glaube, sie wird jetzt sterben. Das Volok ist eh dumm. Weil Kampfattacken sind effektiv gegen normal. Kampfattacken? Nee, oder? Ich glaube, es ist Gesteinattacken. Ich, ich versuche mal mit Zwarlock. Bei eventuell macht er mir nicht viel Schaden. Wenn ich Glück habe. Ich weiß nicht, ob das Kampf oder Gestein war. Oder Boden. Können wir ja sehen. Okay. Aber trotzdem macht es viel Schaden. Scheiße. Ähm ich versuche mal mit dem was zu reißen. Okay, ich darf zuerst angreifen. Super, super. Die Folge jetzt ja, schon fast 20 Minuten ist. Yo. Das geht ja voll lang. Oh oh. Aber Warteschild hat's gebracht. Warteschild ist richtig gut. Okay. Ähm. Übertrag. Ey, mit dem, Leute, ist echt nicht zu spaßen. Mit dem ist kein schlecken. Oh, verfehlt. Ähm. Wie viel macht kostenlos? Nicht viel, oder? Es dürfte nicht viel machen. Hm, ja, dachte ich mir. Brandstempel? Was? Ich setze mal ein Tellon rein. Ist vielleicht dumm. Hm, ja, mag sein. Aber ich muss ja auch mal angreifen, ne? Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit kopflos, kopflos, kopflos, kopflos, kopflos machen. Das ist ja dumm. Da fühlen wir zu nichts. Und ich weiß, das macht sehr viel Schaden. Und nach nächste nächsten Attacken, der mich trifft, bin ich schon down. Aber ich darf anfangen. Und eventuell ist es sehr effektiv. Und kill die Yes! Yes! Boah, ich bin voll krass. Level Up 67 und Level 62. Oh, Gravy. Gortrom, das sagt mir rein gar nichts gerade. Oh, ach, lol! Er hat den, er hat den dritten hier mit sich genommen. Anscheinend hat er das trainiert und jetzt benutzt er das für den Kampf hier. Scheiße, ich hätte wechseln sollen, weil das Ding ist äh, Pflanze. Gegen Pflanze sollten wir... Äh, ich habe kein Feuer. Aber eine Eisattacke. Sie vertrau ja, dir. Äh, von den drei Startern ist ähm, der hier am unbeliebtesten, das heißt aber nicht, dass er keine Fans hat. Ich persönlich zum Beispiel, ich mag ihn. Ich habe anfang gedacht, dass der dass sie die, die, die den den schalter genauso verkacken wie in XY, aber haben sie nicht. Von daher freut mich das auch. Ähm, verdammt, aber der ist zu stark. Der hat mir jetzt schon so viel Leben abgezockt. Das geht nicht. Der hat dann auch noch ein Glurak. Aber gut, gegen Glurak kann ich einfach Intellion reinspeisen. Dann Giga Dynamax dann, dann Intellion und dann einfach. Piu, piu, piu, ne? Was? Kursi? Nein! Boah, das geht so weit. Wenn er meinen Kursi umbringt. Das, das geht zu so weit, ne? Also, da spare ich nicht mehr mit. Da bin ich komplett ernst mit euch. Ne? Da, da, da spare ich nicht mehr. Wenn er meinen Kursi umbringt. Okay, wir müssen kurz Kursi wieder aufpäppeln. Mensch, Kursi, nein. Oh Gott, aber hey, wir haben die meisten Pokémon schon down von ihm. Das können wir schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es. Äh, aua? Wieso ist das so stark? Oh, warum sind so hyper so schlecht in diesem Spiel? Vorher waren sie 200. Aber gut, dann hatten Leute keinen Top-Trank benötigt. Pferdestärke. Okay, das macht nicht viel. Passt. Machen wir mal Gegenschlag. Mal sehen, wie viel das macht. Also ich will eigentlich nur das einsetzen, damit ich Zuflucht machen kann, weil ich habe den beiden Attacken ja schon eingesetzt. In den Kampf. Okay, macht nicht viel, aber wir können jetzt Zuflucht einsetzen. Notsituation hat keinen Wirkung, du. Oh, was? Ich muss alle in einer Runde? Alle mit nacheinander direkt? Okay, wusste ich gar nicht, sorry. Was macht der? Warum macht der Notsituation? Das bringt nichts. So, Verteidigung. Boost. Und jetzt, Kopfnuss und Zuflucht. <lacht> Der The Champ-Theme ist ganz okay. Der ja, passt auch gut. Ähm, ich finde ihn nicht super geil. Aber ich finde ihn echt nice. Ein Volltreffer, nicht schlecht, Challenger. Tja. Pff. Bam. Down. Und jetzt kommt der Glurak. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Noch ein Pummel hat er. Zwar lang Level 62, Hotin Level 62 und Kusil Level 63. Ich bin so Scheiß auf euch alle. Oh, geil. Glurak, da kommt's. Der einzige Starter. Tch. Verdammt, ich hätte erstmal in Tellern heilen müssen. Scheiße. Ich kann kein Giga Dynamics machen. Äh, kein Dynamics machen nicht. Meine jam Time ist noch nicht vorbei. Das lasse ich nicht zu. Oh, Scheiße, das ist Glurak. Ich muss erst meinen Tentern heilen. Oh, wieso habe ich daran nicht gedacht, bevor ich den umgebracht habe? Oh Leute, es tut mir so leid, dass ich so dumm bin. er oh, macht ja Giga Dynamics. Ich zeige dir jetzt, was Glurak drauf hat. GIGA DYNAMICS! Oh shit. <lacht> Gangster Glurak am Start. <lacht> Bedrohlich ist das schon, ja. Was? Dynaflora? Das hat eine Pflanzenattacke? Was mache ich jetzt? Feuer? Pflanze? Ich habe kein... Was? Ja, Wasser bringt ja nichts anscheinend. Äh, müsste ich dann was anderes machen. Äh. Scheiße, das sind schon fast alle tot. Ich warte einfach die drei Runden ab und dann kille ich ihn mit dem Talion. Ich glaube, das mache ich. Weil er wird ja nur drei Runden, Giga, dann, dann merkst. Ähm... Machen wir mal Spiegel Cape In der Hoffnung, dass ich überlebe Oh nein Ah, yes! Das Spiegel Cape das Ist alles zurück, mein Freund <lacht> Yes! Bam! Ja, okay, so viel war das jetzt nicht, aber Wir werden beide von dem Sturm noch angegriffen Ah, ich werde geheilt Nice, nice, ähm Ja dann dann Kusi, darfst du jetzt äh, unsere Maus spielen hier? Der ist ja eh nur noch eine Runde, glaube ich. Wasser? Ihr wollt mir erklären, dass Glurak von Delion hat eine Feuerattacke, eine Wasserattacke und eine Pflanzenattacke. Nicht, nicht, das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Ha, lustig, ich habe fast gelacht. Die haben doch nicht ernsthaft... De Nein! Was? Der kann doch nicht ernsthaft... Seine vierte Attacke ist dann am besten noch Schutzschild, ne? Um mich dann noch mehr abzufucken. Was? Da ist eine Feuerattacke, aber... Oh, verfehlt! Oh! Oh, ich krieg Heilung. Warum auch immer? Weiß gerade nicht, wieso, aber finde ich besser so. So, Top-Beleber auf Intellion. Der dritte, den ich in diesen Kampf einsetzt. Oh, wir schaffen es wahrscheinlich. Oh, nein! Boah, das geht mir zu weit. Das Grasfeld ist weg. Inteleon, Kiga-Dynamax. Oder nur Dynamax, weil ich habe kein Pokémon, was Giga dynamaxen kann, ohne ein Event-Pokémon zu sein. Was heißt Event-Pokémon? Ein Raid-Pokémon zu sein. Und ich habe keine scheiß Bock auf Raid-Pokémons. So, du kriegst jetzt alles wieder zurück, mein Freund. <lacht> Boing, boing, boing! It's your time! Yo, Bro. Du gehst jetzt meinen Finger ab. Und dagegen tun kannst du nichts. Tja, Luftschnitt. Das bringt doch gar nichts. Ciao. Und wir haben gewonnen! Aber ey, das Glurak von ihm ist ja richtig OP. Und Katapult Katapultra auch. Der hat richtig krasses, richtig krasses Team gehabt. Ich bin froh, dass ich gelevelt habe. Hätte ich nicht gelevelt, hätte ich es vielleicht sogar nicht geschafft. Vielleicht. Damn. Oh ja, yeah, das hat Spaß gemacht. Das war's mit meiner Champ Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Yeah. Hab's geschafft. Gegen Leon. Wie geil. Ist mein Spiel abgestürzt? Hallo? B passiert da noch was? Ich hab einen Black. Oh, okay. Mein Glückwunsch, Meike. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür solltest du gefeiert werden. Ich bin der Fernsehen, Mama. Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommende Zeiten verbessern. Maike, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich. Glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Gala, ihr alle seid gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Michael ist euer neuer Champ. Oh mein Gott. Woohoo. Wer so stark ist wie sie, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft sie uns führen wird. Oh, okay, geiler Cut. Und also wir an den Credits! Pokémon Schild. und dann sehen wir einfach die Credits. Ähm, Fazit zu meinem Spiel. Obwohl, bevor, bevor wir das machen. Man kann hier einen äh, Mauscursor sehen. Den will ich euch zeigen. Genau an dieser Stelle. Mit dem Pflanzencharter, wo er am Trommeln ist. Wenn er gleich um ihn geht dann kann man deinen Mauscursor sehen. Mhm. Komm, die Zeit nehme ich mir noch, bis das hier kommt. Das will ich nämlich zeigen. Oder? Nein, jetzt noch nicht. Mhm. Auf jeden Fall, bis das passiert. Ja, äh, mein Fazit: Das Spiel ist gut. Obwohl jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Achtet mal auf seinen Rücken. Da kommt nicht ein Mauszeiger. <lacht> Habt ihr den Mauszeiger gesehen? <lacht> <lacht> Es gab auch in Folge 1 und Folge 11, glaube ich, müsste es sein. Äh, auch einen Mauszeiger, habe ich in den Kommentar geschrieben, wo. Egal, äh, jetzt zum Spiel. Das Spiel ist gut. Ich empfehle euch, das Spiel zu kaufen. Es kostet nämlich 50 statt nur 60 äh, statt 60 Euro. Ähm, das Spiel ist aber sehr gerusht. Zum einen, weil da Mauszeiger sind, aber zum anderen auch, weil, äh, es gibt nicht alle Pokémon, äh, es gibt viele Elemente, die so schlecht sind. Es gibt, zum Beispiel die Bäume sehen aus, als wenn die von Nintendo 64. Ja, Ocarina of Time oder so. Das ist schon peinlich. Und, Und das Spiel ist auch kürzer, als wir erwartet haben. Oh, der, Toby Fox stand da oben. Habt ihr es gesehen? Oben rechts von Toby Fox. Geil. Ja, zu dem kommen wir auch noch. In den nächsten paar Folgen. Ähm Mir hat vieles an dem Spiel gefallen. Giga dynamax Form... Haben die richtig verkackt. Die Grundidee war natürlich Mega-Entwicklung und Mega-Entwicklung mag ich. Und die Attacken von den äh, Dynamax-Pokémon, das war ja von den Z-Attacken inspiriert, das fand ich auch ganz okay. Nur, dass nur bestimmte Pokémon Giga-Dynamaxen konnten, das hat mich richtig aufgeregt. Und das finde ich richtig kacke und das haben die dumm gelöst in meinen Augen. Ähm, die Arenen haben mir sehr gut gefallen. Äh, größtenteils. Die, die fand ich äh, sehr gut gemacht. Die Challenges waren auch mal eine neue Abwechslung und haben mir auch gefallen. mich ähm, geht das aber noch auf, dass die siebte Arena keinen äh, Platz in der Karte hat, aber okay. was äh, <lacht> ähm, was gibt's noch zu sagen? Die neuen Pokémon alles sind top, die sind super. ich Mir gefällt wirklich fallen alle wieder. Es gibt eigentlich kein Pokémon, was mir wirklich gefällt, mir äh, wirklich nicht gefällt in den ganzen Pokémon-Spielen. Also ja, ich mag... Achso, vielleicht der Starter von... Äh, die Pflanzenstarter von Gen 6, aber... Äh, darüber reden wir nicht. Ähm... <lacht> ja, äh... Die, auf jeden Fall fand ich die Designs von allen auch sehr cool. Und da können wir auch jeder zustimmen. Ich bin sehr enttäuscht, dass, äh... Intellion nicht das Memion ist, was ich haben wollte. Ich wollte ein Memion haben, was am Ende richtig cute ist. Ne, Drupi wurde ja auch am Ende so Und so ist auch ganz cool. Aber es wurde zu einem, äh zu James Bond, irgendwie mit seinem Todesfinger. Was? Hä? Nintendo ist für mich einfach ein anderes Pokémon, das gehört doch nicht zu Memion-Entwicklungen. Es gibt viele Leute, die regen sich darüber auf, dass Hoplio's in äh, letzten Entwicklung überhaupt nicht so geil aussieht, wie die zweite Entwicklung. Ich finde, bei Hoplio ist es überhaupt nicht annähernd so schlimm, wie bei äh, Memion. Ähm... Und der hat gute Entwicklungen. Nur, irgendwie bin ich einer der Einzigen, der die ganz okay findet, so. Und da sehen wir noch mal ganz viele Designs. rum rechts ist Baldwin. <lacht> Und ja, müsste ich eine Bewertung geben. Danke, für an Danke an alle, yeah. Dann würde ich dem Spiel... Oh, was für eine Bewertung. 7,5 von 10 vielleicht? <lacht> <lacht> noch ein body zu spät. Ende. Nein, Ende ist es noch nicht. Das geht noch weiter, Leute. Das Ende ist es noch lange nicht. Das heißt noch lange nicht. Wir haben schon mehr als die Hälfte durch, aber... Wir haben noch nicht mal das Legi, Hä? Ja. Oh, ein neues, äh, Opening, oder wie? Weil die Kamerafahrten jetzt zu diesem Opening hier ist nämlich anders. das Opening war normalerweise eigentlich nur... ...die Arena an verschiedenen Kamera-Szenen, aber hier sieht man mein ganzes Team! Boah, ist das cool! Oho. Das ist viel besser als das normale Opening. Beim normalen Opening ist einfach nur unten links so ein Pokéball liegen, und dann zoomt das halt hin und her bei der Arena, aber hier? Damn, ich bin noch da. Ich bin noch da. <lacht> ich bin <auch> da. <lacht> ja, ich glaube, ich gebe dem Spiel eine 7 von 10. Oder 7,5 von 10. Ich würde gerne eine 8 von 10 geben. Aber dafür müssen die halt erstmal alle. Dass das Spiel nicht so durchrushen. Mir hätte es mehr gefallen, hätten die das Spiel erst Anfang nächstes Jahr hoch äh, veröffentlicht. Und dafür hätten wir alle Pokémon gehabt. Und das Spiel sähe besser aus, weil es gibt, wie gesagt, viele Stellen. Also das Spiel sieht alles in einem richtig geil aus. Aber es gibt viele Stellen, die sind lächerlich schlecht. Ja, das kannst du mit 3DS-Grafik oder mit Nintendo 64-Grafik vielleicht. Und das ist schon lächerlich. Man sieht ja auch mein ganzes Team. Das sind alles nur neue Pokémon. Ja, gut, eine, eine Gala-Form. Aber trotzdem. Das ist halt schon, ne? Gut. Aber wie es dann weitergeht? Oh. Sehen wir in der nächsten folge doch was ist das okay ich schätze mal da sollen wir dann hin dieses mysterium klären wir in der nächsten folge haut rein